Fade, war, million, dollars every day, every day, yeah, million Dollars every day, yeah. Million Dollars every day, every day, Million Dollars every day, yeah. Million Dollars every day, yeah. Million Dollars every yeah. Day by day, day by day, day by day, yeah, yeah. Million Dollars every day, yeah. Ab der Pantare, yeah. Mein Portemonnaie ist leer, aber nicht, weil ich arm bin. Hab so viel Geld, ich bezahle nur mit Karte. Delikatessen, mexikanische Made. einziges Bargeld ist das, in dem ich bade. Mach jeden Tag eine Million Dollar. Vielleicht bist du gut, aber ich bin noch toller. Hab Jewelry mit Diamonds besetzt. Bin weltweit mit Partnern vernetzt Du krieg' nur Champagner und feinsten Whisky Back to the Rooks, manchmal auch Twisky Bin jeden Tag am Pumpen wie ein Kompassor Schaut bei ihr sich ich bin halt besser Million Dollars every day, yeah Million Dollars every day, every day, yeah Million Dollars every day, yeah million dollars every day, every day, yeah million dollars every day, yeah day by day, day by day, day by day, yeah, yeah million dollars every day, yeah but if we stop on the array, on taray, yeah